Wir haben keinen anderen der freiwillig auf der Abschlussfeier die Minuten nach dem Essen füllt. Hast du auch eine Rede zu halten? Ja. So, ich gebe mich hier, jetzt die Menge zu belustigen. Danke, Sorina. Ich soll also äh, einfach irgendwas erzählen, weil ich das ja so toll kann. Äh, ich weiß halt nicht, ob sowas hier jetzt genau das richtige für mich ist. Ich meine.. Äh, ähm, klar, ich habe hier in der schon den einen oder anderen Vortrag gehalten, der vielleicht auch ganz okay war. Ich denke zum Beispiel jetzt nicht, dass noch so viele andere, Friedrich Drama, Krawall und Liebe, in Form eines Sockentheaters vorgetragen haben. Ähm, man, man kann sich das so vorstellen, bei Deutschstunde, ja, Arbeitsphase, äh, Vortrag erarbeiten, Stille, äh, ja, auf jeden Fall stehen auf einmal plötzlich mein alter Ego a.k.a. André und ich auf und bauen Barrikade aus Tischen mitten im Klassenraum. Also für mich war es ziemlich selbstverständlich, dass dies eine vollständige Puppenbühne ist. Deshalb ich, kann, kann ich die irritierten Gesichter der anderen Schüler von damals bis heute nicht nachvollziehen. Oh! And I also have to admit that one day I delivered an excellent Dr. Frankenstein in our English, alles klar. chosen to be the voluntary protagonist of the novel from 1818, I managed to put down my inner struggles and let it come over me. I'm afraid this acting masterpiece of mine was responsible for my achievement of being elected as the crazy-wit professor. of oh, great! And for sure, that's the only reason for that, certainly. Um, yeah, that's end of mich eine Geschichte. Das war ein Musikkurs bei der Tack noch in der 12. Klasse, ähm, da fällt mir ein, Herr Tack. Sie, Sie schulden mir noch eine Pizza. Das habe ich nicht vergessen. So eine große XXL-Fungi-Extra-Käse. Zehn Minuten. Ja, jedenfalls, äh, damit sollten wir uns äh, in Gruppen ein Stück ausdenken, indem ich glaube, äh, jeder wird schon einen einzigen Satz sagen und das sollte sich jetzt mal wiederholen. Und meiner Gruppe, wir hatten echt alles, was dazugehört, ja. Ein packender Plot, eine unerwartete Wendung, ein ausgearbeitetes Skript. Ähm, seitdem wurde meine Rolle im Lagen schon öfter zitiert, ähm, was ja auch kein Wunder ist, wenn man überlegt, wie ich in meiner Rolle damals aufgeführt bin. Ich bin ein Baum. <lacht> ja. Ja. Die Vorträge haben teilweise schon echt Spaß gemacht. Ich habe immer weniger darauf geachtet, Inhalte zu vermitteln, als die Aufmerksamkeit halbwegs aufrechtzuerhalten. Um jeden Preis. Das hat auch ganz gut geklappt, aber es war halt immer noch etwas kleinerem Publikum. Ja, ist anderes, Publikum ja, nein, ja. <lacht> außerdem ist es was anderes, wenn man das Publikum kennt und weiß, was man mit den Leuten alles machen kann. Ich denke kaum, dass die meisten verstehen, was Sie gemeint ist, wenn jemand noch einmal rausruft: Die Antwort ist sieben! <lacht> Ganz egal, worum es eigentlich bei der Frage, Frage ging. Ähm, aber genau das war ja das Schöne in den letzten drei Jahren gewesen, dass man sich gegenseitig kennengelernt hat und weiß, wie es vorher nicht der Fall war. Ey, sag mal, hört schon mir auf, ja, in den zehn Jahren Schule, die wir, äh, vorher jeder von uns eigentlich hinter ja. sich hatte, gab es eigentlich nur eine Schwierigkeiten. Ja. Es gab immer irgendwelche Blöden. <lacht> es gab immer jemanden, der wegen irgendwas rumwängelt, immer irgendwelche zwei Streitfäne, die sich anbauen und wegen irgendwas in die Haare fickten. Mensch. Aber zumindest in meinen Augen hat sich das in der Oberstufe doch äh, sehr stark aufgelockert. Wir sind alle zusammen gewachsen und zusammengewachsen besonders zu Beginn der 12. Klasse bemerkt, als die Klassen ja tatsächlich aufgelöst wurden. Plötzlich waren wir einfach nicht mehr getrennt. Niemand gehörte mehr zu der anderen Klasse dafür. Wir waren nur noch ein einziger Jahrgang, in dem jeder mit jedem arbeiten kann. Niemand hier fängt mehr an rumzujammern, weil die Nase des andere nicht passt. Wir sind zusammen vielleicht nicht alle erwachsen geworden. Wir haben natürlich auch noch viele große Kinder dazwischen, nicht selbst mit eingeschlossen. Aber wir sind alle, gemeinsam sind ein Stück weit in die richtige Richtung gelaufen. Und das ist etwas, das mich auch ganz persönlich berührt. Selbstverständlich kam er nicht morgens zur Schule und hat erstmal jeden Einzelnen knuddelt. Jeder hatte weiterhin seinen eigenen, äh, engeren, erweiterten Freundeskreis gehabt. Ich habe Leute kennengelernt, die mir genauso nahe geblieben sind, wie sie schon in den Jahren zuvor waren. Ich habe Menschen kennengelernt, die von einer anderen Schule hergekommen sind und bei denen es sich anfühlt, als seien sie etwas immer dabei gewesen. Ich habe mich auch mit manchen Freunden wieder etwas auseinandergelegt, das bleibt auch nicht aus. Manche waren einfach die ganze Zeit da, auch wenn ich mit ihnen viel zu tun hatte. Es waren aber auch welche dabei, die ich in diesen drei Jahren fest ins Herz geschlossen habe. Ich davon sogar erst in den letzten vier Monaten. Manche wissen, was sie mir bedeuten, andere wissen es nicht. Bei manchen weiß ich, wer ich für sie bin, bei anderen ja, weiß ich es nicht. In manchen werde ich in der Zukunft vielleicht noch zu tun haben, aber mit vielen anderen auch nicht. Ja, ganz egal, wie das bei jedem und jeder Einzelnen hier auch aussehen mag. Für mich gehören alle zu dem Jahrgang, der mich auf dem Weg zum Abitur begleitet hat. Und auch wenn ich könnte, ich würde an dieser Besetzung nichts ändern wollen, weil ich mich in Eurer Umgebung überhaupt nicht glücklich gefühlt habe. Jeder hier Außer Aachen wahrscheinlich, und, ähm, hat irgendwann mal zu hören bekommen, dass er das hier irgendwie nicht schaffen würde. Ich auch. Aber also jetzt stehe ich doch hier. Ich habe ein 2,1er Abitur. Ich habe vorhin erfahren, dass ich so uns rausgegeben habe. Ich studiere in wenigen Monaten Maschinenbau und ich weiß, dass von meinen Mitschülern niemand daran gezweifelt hat, dass ich das erreichen würde. Ich darf mich überglücklich schätzen, dass ich hier so viele tolle Leute kennengelernt habe. Sei es Pascal, das verantwortungsbewussteste Arschloch, das ich kenne. Oder Niklas, der eine fantastische Gabe hat, einen spanischen Unterricht abzulenken. Oder Johanna, die in jeder Situation etwas Positives finden kann. Oder Karina, die in jeder Situation etwas Negatives finden kann. Oder André, der mit dem blutigen Kopf äh, nachts um elf durch französische Kleinstütte platziert. sogar auch dabei. Oder André, dem die Namen ausgeben, weswegen er den selben zweimal benutzen lässt. <lacht> Oder Sabrina, die super zuhören kann, immer versucht ihren Mitschülern zu helfen, für alle da zu sein. Oder Herr Niklas, der uns allen immer wieder einen Grund zum Lachen gibt. Oder Thomas, der bei jeder Frage herausfindet, warum sie eigentlich ein Dilemma beschreibt. <lacht> dass wir den ganzen Haufen irgendwie doch unter Kontrolle hat. Ich könnte auch lange so weitermachen, es gibt einfach so viele schöne Geschichten, die in dieser Zeit passiert sind. Es gehört schon ein ganz spezieller Humor dazu, der wohl für viele unverständlich sein dürfte, die diese Geschichten nicht kennen. Beispielsweise die äh, Hilflosigkeit in Herrn Wittgensteins Gesicht, wenn er feststellt, dass wir ihn aus irgendeinem Grund nicht ernst nehmen. Wenn wenn er sich darüber empört, was denn bitte ein Schmuzi sagen. <lacht> oder, oder wenn er mit den Arm herumzufügt und versucht mit dem Wort WAKEY WAKEY! Der <lacht> Kunde war auch nicht so Eine große Überraschung für uns war die Unterbringung während der Abifahrt im letzten Herbst. Was die Bilder uns versprachen, war okay. Aber als wir da waren, wurden wir alles entbessern gelehrt. Die vorhandenen Tuschen wären eigentlich gar nicht notwendig gewesen. Schließlich <lacht> wurde man äh, nach dem Zelt schon was genug nur wegen Tauwasser oder wegen Löchern in der Plan. Obwohl doch die. Die, die Duschen hoben sich jedoch bestens an, um Studien an der lokalen Fauna durchzuführen. So begegnet man der schwarzen Handtuchbrinne, der aus Asien eingewanderten schmalspurigen Badelatschenschnecke und besonders oft der gemeinen Abflusskröte. Okay, wenn man so sieht, waren die Duschen doch eigentlich zu nichts zu gebrauchen, schließlich gab es die gleichen Arten ja auch in den Zelten. Aber ich will nicht nur von Annehmlichkeiten reden. Im Gegensatz zu denen war das Essen nämlich vorhanden. <lacht> Auch vorhanden war ein Strand, sogar relativ nah. Auf der anderen Seite der Stadt. <lacht> Hinter einem Berg. <lacht> das ist echt. Aber zurück nach Deutschland. Es war toll, die den Oberstufenschülern vorbehaltenen Privilegien zu genießen. Ja? Dazu gehörten neben den Pausenaufenthalten in den Räumen, die, die Räume, auf die sich niemand geeinigt hat, welche jetzt eigentlich dazugehören, ähm, gehörten häufig sogar saubere die man aber sehr zu schätzen lernt. Ähm, oder das Verlassen des Schulgeländes, um sich auf den öffentlichen Parkplatz Ein weiteres Privileg war die Nutzung von Handys. <lacht> Eigentlich sollte diese Möglichkeit den Schülern ja schon länger geöffnet werden. Aber immer wieder bleibt die neue, neue, neue Schulordnung an Dingen wie ungefragte Fotografien mit Handys hängen. Da ist doch echt ein Glück, dass es uns niemals offiziell erlaubt war. Es wurde einfach von fast allen Lehrern stillschweigend hinflogen, so durch das Problem mit den schönen Fotos offiziell nie bestand. Ein Resultat dieses gelassenen Umgangs mit Kollegium war auch die Tatsache, dass die Kaffeemaschine in Herrn Stenders Büro wahrscheinlich ein größeres tägliches Durchlaufvolumen hat als jene im Lehrerzimmer. <lacht> dabei ist, ist, ist natürlich, dass der Wassertank dieser Maschine nur für wenige Tassen reicht und sein Büro keinen eigenen Wasseranfluss hat. Aber. <lacht> Das ist kein Problem für uns gewesen. Wir haben einfach mehrere besorgt, sodass der Bestand meistens sogar bis zum Ende des Tages ausgereicht hat. Das zeigt wieder, wie groß und weitreichend das Engagement von uns war. Zumindest solange es nicht mehr Hausaufgaben gibt. Obwohl wir aus irgendwelchen Gründen immer wieder als Frau Jahrgang aller Zeichen betitelt wurden, ähm, bin ich doch fest davon überzeugt, dass wir eigentlich der effizienteste Abiturjahrgang sind, den es bisher gab. Wir, wir, wir haben es perfektioniert mit Null Arbeitsaufwand einen Betrag x größer Null an Arbeitsergebnissen zu erzielen. Rechnerisch gesehen ist das ein unendliches Wachstum. Also eine ziemlich große Zahl. Aber mit was von der Steigung? Eine weniger große Zahl, beschreibt aber halt wieder die zwei Jahre, die wir in dieser Gruppe miteinander verbracht haben. Jeder hätte jetzt drei Jahre hinter sich in denen er von all diesen Menschen umgeben war. Es waren drei Jahre, in denen viel passiert ist, und drei Jahre, in denen jeder seinen eigenen Wandel genommen hat. Niemand verlässt diese Schule so, wie er sie angefangen hat. Aber ebenso wird keiner von uns morgen früh aufstehen und feststellen, dass er auf einmal jemand anders ist. Diese Veränderungen, die wir durchmachen, sind nicht schneller und langsamer als die Zeit selbst. Wir sind ebenso unaufhaltsam. Das bedeutet aber nicht, dass wir keine Kontrolle haben, im Gegenteil. Die Zukunft können wir nun mit größeren Auswirkungen als je zuvor lenken. Viele haben es schon getan. Und die Vergangenheit hingegen existiert nur an einem einzigen Ort, nämlich in unseren Köpfen. Sie ist genau das, an das wir uns später erinnern. Wenn wir uns entscheiden, stets die guten Erinnerungen zu behalten und zu pflegen, dann wird jeder aus dieser Zeit etwas Positives mitnehmen. Aber ebenfalls wird jeder einen kleinen Teil von sich hier lassen. Denke kaum, dass wir noch ein zweites Mal eine Zeit wie diese erleben. Jeder wird jetzt seinen eigenen, aufregenden Weg gehen. Wieder wird ein Stückchen Kindheit zurückgelassen und ein neuer Schritt Richtung Leben gemacht. Abschiede waren nie was für mich. Ich warte gewöhnlich irgendwo unauffällig am Rand äh, und warte, dass es vorbei ist. Ich weiß aber, dass es jetzt von mir erwartet wird, aber also ich mein Bestes. Ich finde aber, dass ähm, Worte und Gefühle einfach mal auf voller Breite inkompatibel miteinander sind. Deswegen kann ich nur versuchen zu sagen, dass es mir wirklich vollkommen unmöglich ist zu beschreiben, wie sehr ich unsere gemeinsame Zeit vermissen werde. Unbeschreiblich, wie es sich anfühlt, jetzt abschließen zu müssen. Unfassbar schön, jetzt diesen Zettel bekommen zu haben. Unglaublich, was jeder von uns in den letzten drei Jahren erlebt hat. Unvergleichlich stolz machend, dass ihr alle dabei gewesen seid und unvergesslich dieser letzte Abend hier mit euch!